Hallo Miteinander. ich bin der Lukas Riffel und mache hier in Plaston meine Lehre als Kunststofftechnolog. Ich zeige euch heute mal, wie ich den ganzen Tag also mache. Plaston macht hauptsächlich Kunststoffkäufe, aber auch andere Teile aus Kunststoff wie Abdeckungen für oder für Ich als Kunststofftechnolog mache das alte Werkzeug ausbauen, das neue einbauen, den neuen Auftrag starten, die ganzen Teile, die dann rauskommen, abmessen, Gewicht nehmen, und nach einer Schicht übergeben und schauen, dass die Maschine schön aussehen und dass die Maschine ohne Probleme läuft. Ja, unser Team ist jetzt ein ziemlich junges Team. Das ist ziemlich gut und das versteht sich jeder. Da bist du wirst wirklich erst aufgenommen, es wird alles gezeigt und es erwartet auch niemand, dass du von Anfang alles kannst. Die wissen auch selber, wie es ist. Der Vorteil hier als ist, es ist ziemlich ein Kinderbetrieb, es ist ziemlich familiär hier. hat ist eine ziemlich gute Ausbildung. Ist anspruchsvoll, aber gut. Ja, mitbringen muss man sicher Ausdauer. Dann sicher ein gutes Verständnis für Technik und Mechanik. Chemie natürlich auch. Ja, und halt sicher Geduld, wenn jetzt gerade etwas bisschen läuft. Ich mache am liebsten die schwierigen Sachen, wo so der Maschine sind, zum so ich dass du einen Fehler du auf dem Teil hast und den, den und schauen, wie man den beheben kann. Ich hoffe, der ein Einblick hat euch gefallen. Wenn ja, kommt doch mal zu uns schnuppern, dann würde ich uns freuen.